Ein Hilferuf von Farbigel. Na, das nenne ich mal eine Überschrift. Lies mal, was da steht. Das kam jetzt gerade random, als ich einfach irgendwelche Aufträge auf angenommen habe. Mike liest den Brief. Ich möchte mich zunächst vorstellen. Mein Name lautet Farbigel. Es ist schon seit jeher meine Ambition, ein meisterhafter Künstler zu werden. Eines Tages jedoch holte mich die harsche Realität ein. Ich wollte mich mit Farbe vollgekleckert werden. Ich wollte nicht mit Farbe vollgekleckert werden, also ergriff ich die Flucht. Dabei verirrte ich mich jedoch und nun finde ich mich in einem Wald wieder, aber den Weg hinaus nicht. Dieser Ort wird wohl Heulwald genannt. Würde sich jemand meiner Erbarmen und mich bitte retten? Hm, er ist weggelaufen, weil er nicht mit Farbe vollgekleckert werden wollte? Was soll das denn bitte heißen? Ich verstehe das zwar nicht so richtig, trotzdem sollten wir Farbe retten. Das sollten wir... Das ist eine Nebenquest, ähnlich wie das von Mankey. Das machen wir auch noch. Ich war gerade nur random am Gucken, was wir so bekommen können hier. Und, ja. Ich wollte halt gucken, dass wir vielleicht einen neuen Rang demnächst bekommen können. Mein Team Hydro hat den Bronze-Rang, so wie ihr. Wir müssen uns mehr anstrengen. Ja, wir auch. Unser Team Rumpelfels ist für seine Wildheit bekannt. Aber wir haben nur den Normalrang. Wie beschämend. Ja. Ihr sollt wissen, dass mein Team Klammer inzwischen den Silberrang erreicht hat. Nicht schlecht, was? Wir bezeugen ihm auf ganzer Linie. Ja, den sollten wir uns auch noch demnächst holen. Der ist nämlich der nächste, den wir bekommen können. Mit, äh, ich glaube, irgendwie 800 äh, Punkten noch mehr. Und das wollte ich nur zeigen. Ah ja. Und nochmal die Cutscene hier. Wie man das freischaltet. Der Heuwald. Da gehen wir noch hin. Ihr seht ja, ist auch nicht lange. Aber wir haben hier ganz andere Pläne heute. Hm, was ist los? Das Sturmmeer. Mike, lass uns doch das Sturmmeer erkunden. Okay, Pikachu, wie du meinst. Dann erkunden wir heute das Sturmmeer. Ich habe Metagross eingeladen statt äh, Miltang oder... Magnet Magneton, da ich denke, weil wir ja, weil ich weiß, dass wir auf den Boss antreten, äh, oft, ich kann nicht reden, weil ich sagen will, ich weiß, wir werden gegen einen krassen Gegner kämpfen, das ist das Ziel von diesem Ort, und, äh, ja, wird nicht so einfach, deshalb ja, ist halt schon vom Vorteil, wenn ich dann ein starkes Pokémon habe, und wir haben ja gesehen, wie gut uns Metagross bei ihrer Phase geholfen hat, deshalb werde ich, ja, mit metagross äh, spielen dun, dun, dun, dun, dun. falls ihr noch nicht gesagt habt, dann willkommen zu dieser sehr coolen Folge im Sturmmeer noch ist hier noch nicht äh, viel los, denn es ist ja noch ganz weit oben im Sturmmeer und hier ganz weit oben ist noch nicht viel los Metagross, wie ihr alle wisst, ist ein Nahkämpfer er hat, zumindest mein Metagross, hat keine, nah äh, keine Fernangriffe. An sollte man normalerweise immer haben aber habe ich leider nicht Okay, bisher sind die Gegner hier noch nicht so schwer. Das ist übrigens der... Also, es ist der eigentliche erste Aftergame-Dungeon. In der Reihenfolge her. Ist das, Deshalb finde ich es ganz gut, dass wir den hier machen. Eek. Okay, warum sagt Metagross Eek? Egal. So, nice! Pikachu kriegt ein Level ab Level 36. Ich habe nämlich nachgeguckt. der Boss aus dieser Ebene... Also, nicht jede Ebene, aber... Der Boss aus diesem Dungeon, weshalb wir hier sind, der ist Level 40. Also, ist der Dungeon wie für uns gemacht. Fast. <lacht> Fast. Und ja ich bin schon äh, aufgeregt ob wir es schaffen also ich hoffe wir schaffen es denn da gibt es eine coole überraschung was neues zu äh, dem remake als sei noch nichts Ich bin überlegen, was ich sagen könnte Aber bisher ist es sehr chillig mit betacross rumzulaufen und ich mag es auch und ich finde es gut dass ich äh, dass ich das kann Wir hatten einfach wirklich sehr viel Glück als wir hier ähm, in dem Brief in dem Haus äh, wirklich drei OP Pokémon hatten und eins davon sogar mitnehmen konnten das das war super das war einfach toll u uh, 4 es gibt bis 40 also erwartet eine lange Folge oder mehrere Folgen ich weiß, weiß noch nicht wie ich das mache vielleicht mal mach auch mehrere Folgen da muss ich mal schauen wie ich das äh, regelt werde okay gut gemacht ich habe extra mit ganz viel mit eingepackt, also wir sollten vorbereitet sein. U5 und es ist klares Wetter, Ne, es ist Regen jetzt. Jetzt ist Regen, aber das soll uns nicht stören. Hm, kommt her, zack. Okay, das ist down. Was ist das? Irgendwas, ein Köderorb. Ja, okay, warum nicht? Mir egal. Äh, hier ist es nicht? Ich würde, ich würde würd vermuten hier links ist es, oder? Wo ich einfach mal vermuten. Hey, warum lebst du noch? Verdammt, jetzt bin ich paralysiert. Äh, nicht paralysiert, sondern verwirrt, meine ich. Sorry. Dürfte ich mich bitte nach unten bewegen? Ja, ja, ja, ja. Okay, perfekt. Und ihr seht doch schon, dass es jetzt etwas dunkler wird. Und glaubt mir, es wird noch sehr viel dunkler. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Nicht mal ein Fünftel sind wir. Das, das ist, äh. Wie gesagt, ziemlich lang, aber es ist nicht der längste Dungeon im Spiel. Es gibt doch viel, viel längere. Wenn ihr dachtet, 40 Ebenen, so wie in diesem Dungeon, das wäre viel, dann wartet mal ab, Leute, dann wartet mal ab. Dann, äh, habe ich eine Überraschung für euch demnächst. Irgendwann. <lacht> Verdammt, jetzt bin ich hier komplett falsch. Was ist denn das? Hä, warum ich mich nicht angreifen? Ich kann nicht angreifen, warum nicht? Hey! Verdammt, warum kann ich nicht angreifen? Was ist los? Jetzt kann ich ihn angreifen. Okay. Super. war ich nicht so nett. Ja, bitte heim mich mal. Bitte heim mich mal. Danke. Jetzt spielen wir kurz nach links. Oh, Musha, hau ab. Bam. Hm, hm, hm, hm, hm, hm. Du. Warum bin ich. Warum. Was ist los mit dieser Steuerung? Irgendwie in letzter Zeit habe ich da ein paar Probleme mit. Hm. So, U6. Ich vermute mal, wir werden für jede Ebene circa eine Minute brauchen. Außer wir finden äh, Monsterräume, dann nicht. Da muss ich auf jeden Fall in der Karte auch aufpassen. Nicht, dass ich auf irgendwelche Monsterräume stoße. Das wäre echt nicht so geil. Ich habe übrigens noch einen perfekten Apfel reingedonnert im Inventar. Denn ich weiß eh, dass ich den gebrauchen werde. Oh, nice. Zwei so, auf einen Streich. Zufällig. Wasserring. Aber warum? Du wurdest doch noch gleich angegriffen, oder? Egal. Hau ab! Bam! So, und es ist zufällig, welche äh, Wann die ähm, die die die besonderen Aftergame Dungeons kommen. Die wie wir die letzten Folgen hatten, das waren ja keine wirklich besonderen. Das wisst ihr ja weiß Das waren ja eher so nebensachen, ne? So was ist das? Das ist ein Top-Ether. Den können wir gleich mal trinken, tatsächlich. Du bist down. Also, ob hier immer noch nicht die. Oh. Wo ist denn hier die Treppe? Die muss ja doch irgendwo sein. Hier ist sie nicht? Immer noch nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Digga, ich krieg langsam Hunger. Das ist nicht gut. Äh. Dann wird sie hier links sein. Ja. Du, du, sieben. Das ist schon wieder heller. Aber, Leute, ich kann euch sagen, das wird, noch, das wird sich noch ändern, du. Oh, Erholung. Hört trotzdem mal und du. Oh. Ja, okay, kannst mitmachen, aber ich heile dich nicht. Du bist mir egal, deshalb. Das bringt mir ja eh nichts. Es kriegt zwar etwas Geld, aber wow. Persim-Stirnband, okay. Verdammt, ich muss was essen. Gib mir einen größten Apfel. Wow, schützt seinen Träger vor dem Zustand Konfusion, aber. Mh, ich weiß nicht. Ich hätte halt lieber Push-Sachen und nicht irgendwas, was mich vor irgendwas schützt. Wisst ihr, du, was ich meine? Vielleicht bin ich auch noch alleine. Aber egal. Oh, LOL, als ob hier direkt ein Haus ist. Ja, moin. <lacht> Wie cool. Mm -hmm. Bam. Also, komm, mal ab. Nice. Ich bin Level 40. Yo. Und ich würde sagen, nach äh, dieser Folge werde ich Bisa Knoss dann auch endlich mal zu einem Bisa-Floor entwickeln. Ich weiß, ihr wollt das. Und es wäre auch klüger, wenn ich das mache. Also, ja, werde ich tun. Ach, Jorob, du kannst machen, was du willst. Das ist mir egal. Ich werde mich nicht um dich kümmern. Wir klingen jetzt erstmal. Zack, zack, zack. Yep. Aber ich glaube wirklich, diese Häuser hier erscheinen nur, wenn man auch eine Einladung hat. Miltan! Oh mein Gott. Was ein Zufall. Wie geil. Ja, Europe, ist mir egal. Stört, stirb halt. <lacht> wie gemein. Ja, ist mir egal. Ciao. Ja, eine Erkenntnis, du kannst du ja sonst wo. Weiß. Ist mir egal. Komm, lasst mich mal hier Spaß haben. Danke. Bla bla bla bla bla bla. Yes, Miltank, bitte. Yes, bitte. halbieren was macht denn das? Wahrscheinlich OP halbieren oder sowas. Egal. So, hier haben wir Mini-Belebersamen, Team-Beleber-Orb, Kiste, Kiste, Apfel und noch irgendwas. Ein Elixier war es. Okay. Ja, so sieht unser Team jetzt aus. Ich würde zwar im jetzt dieses Konfusion-Item geben, aber ich kann ihm so oder so kein Item geben. Leider. Leider, leider. hm, hm, hm. Und ich würde sagen, alle zehn Gebiete werde ich einmal uns komplett auffrischen. Das heißt, viermal. Und jetzt gleich wird es auch das erste Mal kommen. Aber jetzt rennen wir erstmal. Oh, Fleckmann. Ich will Fleckmann haben. Fleckmann ist super. Sag. Mmh. Die Füße sehen irgendwie seltsam aus unter Wasser. Oh, Metacross kriegt Level 47. Okay. Why not? Habe ich nichts gegen. Ein höherer Level. Und die Stimme war gerade irgendwie cringe. Wie <lacht> immer. Uh, ganz viele Items. Ja, nimmt man die Münzen mit. Ja, nimmt die Münzen mit, habe ich gesagt. Ja, das ist mir egal, was du mit Ammonitas macht. Oder Ammonitas, sorry. Eigentlich heißt es ja Ammonitas. Ich habe aber irgendwie immer Ammonitas gesagt früher, weil ich so dumm dafür war. Ja, es ja, das heißt, es das heißt am Monitors. Ich werde es doch jetzt hoffentlich mal wieder erlernen, so zu nennen, das Ding. Eigentlich kann ich das, aber ich habe es gerade irgendwie nicht getan und jetzt muss ich irgendwie eine Ausrede haben. Aber verdammt, ich wollte das Pokémon nicht. Ach, egal. Zack. Zack. Und das war's. Geschichte ist gegessen. Der Dach ist gegessen. Oh uh, nein. Ein was? eis ist das? Ich kann es nicht erkennen. Ich kann es gerade wirklich nicht erkennen, welches Pokémon ist das. Hm. Interessant. Ja, wenn wir es finden, dann Schlaforb. Oh, Ach komm, ist egal. Oder? Nein, ist nicht egal. Können wir für den Boss benutzen. Den wir hier später auftreffen werden. Alter, wie viele Fallen! Ja, bitte mitnehmen. Ein Raum ob für alle Wände auf der Ebene, so dass ein einziger großer Raum entsteht. Boah, Das müssen wir immer mal ausprobieren. Das ist jetzt ja richtig cool an Köder ob Na, komm, ist egal. Ich sag mal, es ist oben. Tschüss. Hier noch nicht. und was? Hey, hau ab. Ey, was willst du? So, hier ist auch noch nichts. Hier ist er. Was bist du für einer? Knospi, ach so. Ach, jetzt erkenne ich's. Jetzt erkenne ich's auch, es ist Knospi. Ja, super. Nein, danke. <lacht> ich hab schon dieser Knosp. hab habe schon Pflanzen-Pokémon, reicht. Außerdem brauche ich die Äpfel, du. Könnt ihr nicht verschwenderisch sein, du wenn du ein Lebewesen bist, wie wir alle. Geht nicht. Job, Weiter geht's. So, ein Viertel haben wir durch. Ist das nicht epic, Leute? Definitiv. U11. Uh, so, und jetzt werden wir uns alle auffrischen. Mit einem Top. Ether. Ether, ether. Für mich? Für psycho -Quinis. Zack. Okay. Noch ein Eta. Fragezeichen? Hm. Bin am Überlegen, das bekommen. Aber ich würde sagen, du Pika. So. Zack. Und dann nochmal. Wie gesagt, das geht nichts. Fürs Erste. <lacht> Tut mir leid. Geht gerade äh, nicht so gut. Eissplitter. Hau ab. Achso, ich kann von hier nicht angreifen. Warum auch immer. Okay. Ja, ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit mit Metagross spielen weil das einfach für mich besser ist. Ich hoffe, da hat niemand was dagegen, aber ist mir egal, ich spiele so wie ich will. Hm, hm, hm, hm. ich will. heute was trauriges wissen Leute. Was sehr traurig ist. Passt ja auch gut hier, wo wir im Wassergebiet sind, da kann ich ja gleich mal heulen und niemand wird es merken. Oh, Seemops! Sieh mal, ob es so ein Pokémon Ach, verdammt. Schade, schade. Ey, Miltank, pass bitte auf. Okay. Also, das Traurige, was ich sagen würde, ist vielleicht nur für mich traurig, aber. Äh. Ich teile ja die Switch mit meinem Bruder. Die ist ja nicht nur meine. Die ist 50% meine und 50% die von meinem Bruder. Und, äh, wir wechseln es halt immer ab, wer die Switch bekommt. Und. Äh, jetzt demnächst kriegt er die Switch und ich muss für ein paar Tage ohne Switch auskommen. Dabei habe ich äh, dieses Spiel hier, was ich jetzt jeden Tag gespielt habe und ein paar Folgen jeden Tag aufgenommen habe. Und ich muss jetzt äh, eine Woche ohne dieses Spiel auskommen. Wünscht mir Glück. <lacht> oh nicht gehen, du, du bist doch so ein Blödi. Tower ab. Nein, jetzt werde ich schlafen. Ja, jetzt schlafe ich. Ich bin tot. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich bin tot. Ja, geben mir eine Sinelbeere. Seenelbären sind in diesem Spiel mega OP. In den normalen Pokémon-Spielen. Oh. Wow, halt das echt nur 20 KP oder so. Aber hier hält das einfach alles. Und das finde ich einfach so geil. Nein, nein! Das ist immer so weit, Bisa. Ich wollte das nicht. Ich kann nicht zielen. Ich ziele! So, jetzt nicht mehr. Bam. Rotzlöffel, Alter. Weiter geht's. Uh, 12 schon Eine krasse set Story, gerade oder <lacht> warum will da manchmal nicht? Ihr hört doch, wie ich mich bewege. Ich verstehe es aber manchmal nicht. Ja, komm, reicht er ist jetzt tot und weiter geht's. Ist doch egal, ob da ganz hinten im Raum ein Gegner ist oder nicht. Finde ich so. Ne, wir sehen auch schon. Jetzt wird es schon etwas wieder dunkler, aber ich weiß, ob es nur im Regen liegt oder liegt oder ob das ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm. Noch so ein Ding. Egal. U13. Wir kommen immer näher. Nimm du das Geld und ich gehe durch. U14. Hier ist Geld. Ich hoffe, wir schaffen es. Es kann wirklich sehr gut sein, dass wir den Boss nicht schaffen. Obwohl ich der Meinung bin, dass er einfacher ist, der Boss, als Rai aber vielleicht bin das auch nur ich. Weil ich habe gelesen, dass der schwerer sein soll, angeblich. Aber wir sind so krass vom Typ vorteilig. Ich meine. Es ist ja alles hier wasser wasserfemt. Und wir sind so krass. Wir können hier so krass durchlaufen. Werden wir werden uns wahrscheinlich gar nicht beleben müssen. Miltank vielleicht. Ja, hat vielleicht Probleme. Aber Metagross eigentlich nicht. Und wir haben ja auch. und oh, ein Anorit. ist das das? Ist das Anurid? Anorit, ja, ist Anorid. So, das Ding ist down. Warte, was? Pikachu! Wie kannst du das antun? Pikachu! Kill es doch endlich! Meine Güte, Pikachu, was brauchst du denn dafür so lang? Ja, komm, kill das europe da unten. weiter Hau die Klappe, Alter! Ciao! Aber habe ich gesagt: Hau ab! Hau ab! Tschüss! Some people as a mage ein ein Orb Ein Allausweich Orb Den können wir gerne beim Bosskampf benutzen Ach, ich bin schon gespannt auf die anderen Bosskämpfe, die wir noch haben Und ich glaube, es wurden keine Und zwar, ich weiß, wurden auch keine neuen bis hinzugefügt. Nur halt neue Events, wie zum Beispiel das von so ähm, da also, kleine Mini-Events oder ja. So, das können wir mal trinken. Ähm. Komm, zusammen? Samen. Äh, wie so dich Ich ich tease schon die ganze Zeit. Da kannst du haben. Ja, komm, esse ich mal einen Apfel. Einen großen. Obwohl. Ich bin so edel. Ich esse einen perfekten Apfel. Na, ja, Dann können wir mal sehen. Warte, was? Warum kannst du das nicht nehmen? Ja, okay, egal. Uh, U15. Oh, Seemaps. Seetot. Lebt noch. Ich will nicht, dass du lebst. Und ich kann nichts machen. Aber er ist nicht mehr am Leben. Und das ist super, denn ich bin noch am Leben. Das macht keinen Sinn. Äh, ja. <lacht> Vergesst, was ich gesagt habe. Null. So, Pika. Da. Viel Spaß. Hau mal ab. Und Reiner. Rainer, Jungs. U16. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass unser Miltank männlich ist. Ich habe keine Ahnung. Und unser Meter groß. Kann Meter groß ein schlecht haben? Das ist tatsächlich etwas, was ich gar nicht weiß. Kann es das? Kann es das wirklich? Wir wissen es nicht. Werden es vielleicht nie erfahren. Vielleicht aber auch doch. Aber... Wie auch immer. Remoraid, Komm, Remorite ist echt nicht gut. Ich wünsche mir für Remoraid eigentlich eine Entwicklung, aber... mag ihn nicht. Schade. Oder vielleicht machen die sowas wie mit wischiwaschi Dass er so eine Form bekommt. So eine krasse OP-Form, die manchmal einfach so erscheint. Das wäre doch cool. Ja, Pikachu, ich weiß, du hast Hunger. Aber ich spiele ja gerade eh nicht mit dir deshalb etwas schnute gerade nice jetzt sind wir etwas geschützt und äh, suchen immer noch verzweifelt nach dem ausgang der ist hier doch irgendwo man aber wo zielschuss oh oh aber er ist down ich sag mal rechts nein oben yes also hier oben zack oh, 17 oh, 17 A17 Bomber. Äh, da ist ein Anorit das zu gerne umbringen kannst, Pika. und du auch dieser und du auch Pika. Dankeschön. ich will auch mal überlegen, ob ich die Leu ob ich die pokémon nach ihrem split spitznamen oder nach ihrem was sie jetzt halt sind äh, ansprechen soll Ich könnte ja eigentlich so nennen, was die Pokémon, die sind, das wäre einfacher und schneller, aber ich habe ja nicht umsonst. Was, das Wasser oder Magma auf der Ebene trocknet, so. das ist möglich, ist, darüber zu laufen. Äh, what? Okay. Interessant. Hm. Okay. Das ist aber bestimmt neu. Denn wie ihr wisst, manche Bosskämpfe haben ja diese Fähigkeit, dass sie irgendwas erscheinen lassen können. So ein Event so gesehen. Zum Beispiel von Groudon das Magma-Reisen oder das von Rayquaza mit den mit der Luft. Naja. Der Dungeon ist jetzt nicht so spannend, to be honest. Eventuell würde ich mir überlegen, ein paar Sachen zu skippen. Dann lass mich durch. Uh, 18. Wir sind schon fast bei der Hälfte. Und es ist noch nichts so wirklich passiert. Ich muss noch kein äh, keinen Belebersamen benutzen oder so. Also. Bisher echt nicht viel passiert. Komm, hau ab. Ich habe keinen Bock gegen dich zu kämpfen. Hau ab. Nein, warum wächst du zu simops Ach, man, Pika. das müssen wir auch noch gegen Simobs kämpfen. Okay, egal. Hast wieder wett gemacht. Level 37. Nice. Uh, Slam. Lohnt sich das? Fügt den Gegner Schaden zu. What? Oh mein Gott. Gesamter Raum, wie krass. Aber Slam ist ja aber wirklich stark. Aber Eisenschweif noch stärker. Also nein. Sorry, Bro. Sorry hm <shrielly> ey was soll denn das hau ab Zach. und du auch du auch habe ich gesagt ein remoreit und ein seemops nichts wirklich besonderes mensch seemobs hau einfach ab das war ein sehr tolles Pokémon. Aber nein, hau ab. Hm, hm, hm, hm. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, wo ist denn jetzt hier bitte mal der Ausgang? Äh. Ich gebe dir mal, zack. Ich gebe mir mal ganz kurz auf die schnelle ein Elixier. Kann ich das eine nicht verwenden? Ich verstehe das immer noch nicht. Es ist immer noch ein Mysterium, warum da ein X steht hm Komm, kill es einfach, ganz schnell und fix, und so Ey, wo ist hier der Ausgang? Hab ich vergessen, da zu programmieren? Achso, okay. Nein, natürlich nicht, hier ist er Kack aufs Geld, rein da Bam, bam also bisher haben wir noch nicht wirklich viel gesehen aus diesem Dungeon. Also bisher ist er echt irgendwie etwas langweilig, muss ich sagen. Ich will es eigentlich nicht sagen, weil sonst gebe ich ja mehr oder weniger den Reviewern, Reviewern, die dem Spiel eine 6 von 10 gegeben haben, teilweise recht. Also teilweise so oder so, aber recht, einfach nur recht. Und das, das sollte so nicht sein. So, hau ab. Hm, hm, hm, hm. Bam. Da unten sind zwei Items, Geld beides. Okay, nice. Dann gehen wir mal hier durch. Und da ist die Treppe. Die Hälfte haben wir. U20 und die Musik. Da sehe ich. Lapis Höhle Musik. Denn jetzt sind wir schon ziemlich tief. Ja, kann kannst gerne mitmachen, aber ich heile dich nicht. Warum gibt es hier Slime? Bist im falschen film Slime, Hau mal ab. Oh, ja, mach mit, aber ich heile dich nicht. Wurf-Item, irgendwas. Cool, super. Freut mich. Oder so. Ist doch egal. Du verfehlst doch eh nur. Man. Ist doch für Ölisch schnute. 21. ab. Ey, da gibt man ein aber nicht aufm ich Okay. 22. Das ist ein blödes, böses Limer da. Und oh, auf die ist es not like das. Oder so. Bewirkt das Pokémon gegen die man kämpft leider... Ah, das ist gut. Hm, hm, hm, hm. Äh, tun wir mal einen Top-Ether weg und dann verwenden wir das sofort. Für. Bisa Knosp. Mike. Ich. Hey, ich bin auch in dem Spiel. Ja, ich werde mich, wie gesagt, in der nächsten Folge. Oder. Nach dem Dungeon entwickeln. Dann habe ich wirklich irgendwie doch Bock dazu. Vorher dachte ich mir so, ja, ich will mal erstmal von dieser Knoss spielen, mal gucken, wie das so ist. Aber jetzt habe ich wirklich die Motivation, als Bisa Flor zu spielen. Weil, wenn wir nämlich irgendwann mal die Fähigkeit dazu bekommen, und ich weiß nicht, wie das ist, wie das geht, Mega-Entwicklungen zu bekommen, dann können wir nicht nur Meter Mega Wege entwickeln, sondern auch Bisa Floor. Reitschuler da nicht, das wäre geil. Und ja, ich werde ein Raichu machen, ist mir egal, ob ihr Pikachu geil findet, super findet, cute findet, was auch immer. Ich will Raichu haben, okay, lasst mich einmal in einem Pokémon-Spiel Raichu haben. Von dem Starter. Wann haben wir mal einen Starter-Pikachu, was man entwickeln kann? Wann? In welchem Spiel? Also. Oh, das können wir mal einsetzen. Ach, da waren klebrige Items. Die kann man nicht einsetzen, weil die klebrig waren. Iy. So, 24 sind wir schon. Wir kommen unserem Ziel näher. Doch. Erst bei 40 geht der Spaß so richtig los, Leute. Das ist erstmal noch die Vorbereitung auf unseren... Bo Boss lass oh, mir eine Items ruhe Kabutops das ist ein cooles Pokémon Kabutops man kann sich ja im ersten Gen entscheiden zwischen das hier amoroso oder kabutops ja hm, hm, hm. ich habe immer früher amoroso gesagt aber das ist kein doppel s also amoroso ohne <lacht> brille können wir mal mitnehmen. Sparbandände habe ich eh schon. Deshalb. Ja, warum nicht? Hm, hm, hm, hm. Soweit ich weiß, ist nämlich das Kangama lager so groß wie möglich. Also es hat kein Limit. Aber ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber laut meinen äh, Erinnerungen und Erfahrungen kann man sagen. <lacht> Ach man. Ja. Uh 25 ein top du, du, darf man gerne Ja okay. du, du, du, du, du, du, du, und es fängt an zu regnen. Wahrscheinlich wird auch im Bosskampf reg wird es auch im Bosskampf regnen, aber juckt mich nicht. Pikachu würde es eventuell sogar helfen, hätte er donner. Oh, bei dabei helfen. Bisa Knusp Level 41. Ja, mein Level ist gestiegen. Pizza Knosp. Oh yeah. Voll kratzig und so. Du, du, du. Hi amoroso. Wie geht's dir, mein Freund? Ich habe hab mich immer früher für Amorose entschieden. Also für, für den Fossilen, aber... Ich muss sagen, jetzt wo ich dieses Spielspiel. Spiel, es, es fällt mir auf, wie cool Kabutops auch eigentlich ist. Oder wie ist sie weiter? Wie sie weiter, heißt sie? nicht, Kabutops doch, Kabutops. Die Vorentwicklung hieß... <lacht> genau. Nee, ich habe es gerade echt vergessen. Ah, ich hasse es, wenn ich Pokémon-Namen vergesse, weil... Ich sag euch, gleich weiß es wieder. Und dann äh, sehe ich aus wie ein Volldepp. Oh, kaputt, aus wir uns anschließen. Ja, ich halte dich aber nicht. Was haben wir hier? Ja, okay, warum nicht? Oh Gott, wie viele Leute wir schon haben. Uh, 27. Und es fängt an zu regnen. So, an? Ja, ja. Was haben wir hier? Ach, dieser Rotz haben wir doch schon ziemlich mal gesehen. Wir langsam langweilig, die Aber haben wir die Treppe? Wir wollen hier raus. Wir wollen zum. Hauptgrund, weshalb wir hier sind. Die kämpfen da unten irgendwie. Aber ich lasse sie einfach kämpfen. Ich helfe denen nicht. Das ist mir egal, ob die sterben oder nicht. Können die halt sterben. Nee, egal. Äh, halt ha, ha, mir so was von Schnuppe. Und oh, jetzt kriege ich Hunger. Mama, ich habe Hunger. Da ist noch mal einen großen Apfel, würde ich sagen. Nom, nom. Plus 100. Das heißt, alles voll. Toll. Lol. Und die Treppe ist hier. Nice. Uh, 28. Bald sind wir da, Leute. Und ich weiß, ich teaser das schon so groß an, aber... Es ist auch groß. Wird zwar vielleicht, vielleicht auf dem ersten Blick nicht so groß aussehen, aber ich kann euch sagen. Das wird krass. Ab. Hi, Kabutops. Ah, jetzt weiß ich wieder die Vorentwicklung, Kabuto. Ich hab's euch gesagt, ich hab's euch gesagt, mir wird's wieder einfallen. Kabuto heißt die Vorentwicklung. Yes. Hm. <lacht> Tun wir dafür eine Box weg. Hm. Nee, ein Samen. Wir haben noch einen Samen. Von dem Mini-Beleber-Samen, den Mini wir mal eingesetzt hatten. Für... Irgendwen. Ist schon zu lange her. <lacht> Und ich nehme es eine halbe Stunde auf. Zu lange, ja. Ja, man kennt's. Ah, oh, ich sehe Treppe. Nice. 29 wir kommen nach. Oh, ihr glitzert's. Sehe ich gerade. Kann sein, dass ich schon öfter mal Glitzerstellen übersehen habt. Das tut mir natürlich leid dann. Hm? Würde von einem Punkt Das steigen, dessen maximaler KP-Wert ein wenig. Für immer. Äh bizarre hier okay cool oh gott hier sind zwei Kabutops. ganz kurz nachgucken okay ich muss wie gesagt immer wieder nachgucken wegen meinem speicherplatz ich kann ihn nicht unendlich lange aufnehmen leider ich will das spiel weiter spielen aber tatsächlich nehmen wir bisher noch gar nicht mehr so lange auf. Bam, raus mit dir. Ach komm, hau ab. So. Oh, Hat sich nicht gelohnt, hier hinzukommen. Naja. Aber was sich gelohnt hat, das kann ich dann sagen, sobald wir den Boss besiegt haben. Denn die Belohnung ist eine sehr tolle Belohnung. Aber mehr sage ich jetzt nicht mehr. Input sage ich es nicht mehr. Ich tease das schon zu groß an. Am Ende, wenn wir es eva eh verkacken und dann denke ich so: Okay, Leute, kurz habt ihr jetzt, kann ich den Boss doch nicht machen, weil wir doch zu schwach sind. Auch wenn wir Metacross Level 47 dabei haben. Lol. Äh. Ja, der die trip ist wahrscheinlich rechts. Ja. Alles klar. kommt wir zusammen ist. das ist egal? Uh, 30!